Ihr könnt erkennen, wie sich der sternlose Himmel weiter zuzieht. Regnerische Wolken, die sich bilden, woher aus auch immer sie kommen, vielleicht direkt aus dem Wasser gesogen, als würde Erfahrt mithelfen. Und Dann seht ihr, wie die ersten Blitze einschlagen. Zunächst an die Oberfläche des Wassers und dann als würden sie sich von der Frühlingsinsel im Norden ausbreiten in Richtung Süden. Ihr könnt in dem schimmrigen Blitzgewitter erkennen, wie dort der gigantisch große Baum der Pyreiniane steht, die Gezeitenspinne, die dort äh, mit Abelmi als Zeugen das Wunder von Pyraine bekommen hat, wie sie das Wasser aufsaugt und Effert und Torondra miteinander Hochzeit halten, nach Süden ziehen. Die Blitze, die immer wieder einschlagen und ihr seht, wie sich mittlerweile auch das Ritual dort nicht nur auf der Oberfläche an dem Vulkankrater verändert hat, sondern auch wie die zahlreichen gigantischen Schiffe, die Plagenbringer, die goldmorgen und all die anderen Widerlichkeiten, Geisterschiffe oder auch Piraten, die normale Segel gehisst haben, ähm, Reiß ausnehmen. Die Plagenbringer wird ihre Beine, die sie angewinkelt hat, leicht verändern, die Röhren, die geformt worden sind, um das unheilige Wasser vom Strudel von Rulat aufzunehmen, werden wohl wieder verformt, selbst bewegen kann sie sich nicht, aber ihr seht, wie Bewegungen in die Schiffe kommen und sie ihre Bemühungen, ihre Anstrengungen abbrechen. Die Paktiere derweil, die oben auf dem Vulkankrater sitzen, machen ungerührt weiter, so als wäre nichts geschehen, aber die Schiffe dort unten. ...die setzen sich auf alle Fälle in Bewegung. Und während ihr zuseht... Äh, ...die Münder versucht geschlossen zu halten... Äh, ...könnt ihr wohl erkennen... ...wie sich etwas bewegt. Nicht nur dort draußen auf der Wasseroberfläche... ...der gewaltige Strudeln und all die Schiffe... ...und auch diese Kröte, die dort äh, immer noch mit ihren Zehenhörnern aufragt... Äh, ...die letzten paar... Streifen von der Matrix, die sie wohl mittlerweile zerrissen hat, nur noch zwei letzte Fäden, wobei gerade der letzte verbliebene Faden abgeschnitten wird. Da können die Kämpfer, die sich ein bisschen orientiert haben, zusammengestellt haben, könnt ihr wohl sehen, wie sich jetzt auch die Piraten, die ihr erschlagen habt und die Priester ein weiteres Mal erheben. Seht, wie sie sich zusammenrappeln, ihre Knochen knacken und dann ihre Köpfe nach oben rucken. Ein unheiliges blaues Leuchten, was aus ihren Augen glimmt und sie euch jeder nacheinander mustern. Selbst aus dem Brunnen könnt ihr ein Stöhnen hören. Und während ihr euch orientiert, versucht wieder so etwas wie eine geschlossene Reihe zu bilden. Da kann Serpentilio direkt an der Küste die Schuppe sehen. Sie ist wohl irgendwann untergegangen, von den Fluten nach unten gezogen. Da steht plötzlich neben dir ein alter Mann mit einem weißen Spitzbart, lange Haare und ein langes blaues Zepter an seiner Seite. Du weißt nicht genau, woher er hergekommen ist. Er steht plötzlich einfach neben dir. Du siehst Elu Melusinias. Du hast gerufen wir antworten. Der Ventilio hebt das eingebrannte Zeichen auf seiner Hand zum Gruße hoch, um sich auch als der auszuweisen, der... Sorry, mit dem... Äh, ich will nicht sagen eine Vereinbarung, eine Übereinkunft getroffen wurde, sagen wir so. Ihr seid nicht der, den ich rief. Ihr rieft mich nicht. Euer Ruf wird dennoch beantwortet. Ihr... Hätten euch nicht diesen Schneid zugetraut. Zehn Hörner gegen zehnhörner Hörner. Die Niederhöllen bewundern euch und um diesen kampf Sie blicken alle herab auf Hulat. Ich brauche nicht eure Bewunderung, Dämon. Nur eure Gehorsam. Du hast aber nicht mich beschworen. In der Tat. Also gebt mir den zehn Gehörnten frei, bevor ich noch länger an eurer Sphäre sauge. Er legt äh, seine eine Hand äh, ein bisschen halb in die Luft und klatscht mit der anderen äh, darauf. Äh, wie gesagt, nicht Hand in Hand, sondern äh, dieses beifällige, wie er auf einem Hof starte. Beo, beo, beo damit zerläuft er, zerfließt wieder zu Wasser die schwarzen Klippen hinab und dann siehst du, wie direkt aus dem Strudel dort, äh, wo eben die Schiffe in einem großen Kreis herumgewahren, äh, jetzt zehn Oktopoden, zehn Tentakelarme nach oben steigen und die sich abgewendeten äh, fliehenden Schiffe packen. Du siehst, wie wohl einem der gezeiten Spinnen, äh, einem der Dämonenschiffe. Schiffe ein, ein krebsartiges Wesen, was gerade versucht, auf seinen acht Beinen seitlich auszuweichen, wird wohl der, der, eins der, der Spinnbeine oder der Krebsbeine gepackt und das wird einfach festgehalten. Während es irgendwie versucht, hilflos zu schnappen, du siehst, wie die vier Hörner verzweifelt sind. Und diese, dieser Daimonoide, der sich gegen die zehn Hörner des Meisters der Meere nicht erwehren kann. Und weiter schlagen diese Blitze ein auf der Oberfläche. Blitz um Blitz. Und mittlerweile ist das Gewitter auch so sehr nah herangezogen, dass äh, ja, die Schiffe und auch die, die Goldmorgen-Tarantel getroffen wird. All die anderen, die dort vor Anker liegen. Und während ihr das Ganze betrachtet, könnt ihr wohl sehen, wie sich aus der Südostflanke ähm, hinter der Insel Rulat selbst noch weitere Schiffe nähern. Sinneschärfe Probe bitte von äh, euch, die ihr da... Aufmerksamkeit zumindest habt. Serpentilio, du kannst es dir leisten. Erschwertung ja, um wie viel? das Wetter? Oh, hm. Zulamin hat, nachdem sie die Arme nach oben gerissen hat und die Sturmleunen gerufen hat, auch eine Aufgabe abgeschlossen. Deine Säbel sind noch an deiner Seite. Und du hast den Blick frei, nicht nur für dein eigenes Gewitter, nicht nur für die gewaltigen Oktopodententakel, sondern auch für die Schiffe. Du kannst sie erkennen und siehst nicht nur die Seeadler von Beilung, die auf ihrem Rammsporn zurast, sondern auch die Stern von Beilung. Du siehst die geblähten Windsegel von der Sulman al-Nasori und eine kleine Flotte aus sicherlich 20 Schiffen: Bornländer, Beilunker die Jetzt gerade auf diesen großen Ritualkreis den Strudel von Rula zuhalten. Ja, äh, Zulamin sieht all das und äh, rennt dann um das Haus herum zu Rafim. Rafim, wir müssen die Blutopfer holen. Ja, wir müssen erstmal die Priesterwechsel da hinten töten. Das auch. Ah. Diamantes, habt ihr nachgeladen? Aber natürlich, aber scheiße, die stehen alle wieder auf. Ja, ich würde beifällig mit meinem Pilos in diesen Priester hier neben mir schlagen. Okay, die untoten Wasserleichen kämpfen auf der Initiative. Ich äh, ziehe sie runter von der 25 auf die 8. Okay, möchte ich vorziehen und sie angreifen. Okay, äh, ja, wie gesagt, Kampfrunde 1, 8 fängt an, Rafim zieht vor. Ähm, ich gebe ihnen... Ich weiß ja, ich habe mehr Inia jetzt. Was wollen sie denn tun? Äh, äh, du siehst, dass jetzt die Piraten im Inneren, auch die Gefressenen von Mira teilweise, oder 1, 2, 3, 4 im Inneren und 1, 2, äh, die davor liegen, die greifen euch an. Der andere ist immer noch sterbend, der ist nicht tot. Äh, es sind also sechs Gegner und die äh, greifen euch jetzt an mit den Waffen, die sie haben. Also die werden nicht parieren, die werden nur noch angreifen. Okay, das ist, was ich hören wollte. Dann kriegt der Mann erstmal einen 6er Wuchtschlag. Oh, Gott sei Dank. Dann kannst du Schaden machen. Wie gesagt, parieren tun sie nicht. 26 ins Bein. Ja, dann machst du 26 Schaden ins Bein, sie ignorieren Wunden. Ist halt das Bein, was jetzt abspringt. Nächste Kampf, äh, nächste Aktion von dir. Ähm, stimmt, ich kann ja sogar zweimal vor die vorziehen. Ja, ich greife die natürlich nochmal an. Vierer er deswegen Umwandlung. Also mache ich nur noch äh, zweier Wuchtschlag. Also gleicher schwören, wie vorher. Damage mehr. 25 in den Arm. Schildarm allerdings. Also wenn er eine Waffe in der Hand hat, kann er die nur in der Hand haben. Ja, das ist diese hier. Dann fällt auch dieser Untote jetzt... Äh zu so schwarzem Brackwasser zusammen und ist ein zweites Mal gestorben. Dann die acht. Ich habe. Einer greift mir Darion an. Hier ja, nein, nein, nein, ich ziehe vor, ich ziehe vor, ich ziehe vor. Äh, ich vielleicht ich mal meine Inni neu. Ja, ja, ich, ich bin, ich weiter bin dabei. relativ sicher, wenn der da irgendwie rein sondern rasiert ist dass der nicht unbedingt mitbekommt, was hier vor sich geht. Also, das Diamantas nicht. hat natürlich an Mentarion gedacht. Ich äh, wollte das auch direkt ansprechen. Hier äh, da, äh, mit äh, paar freien Aktionen Abel mir zum Elfen und äh, er würde dann direkt lossprinten. Ich kann meine Indie gleich würfeln, aber ich bin auf jeden Fall über der 8. Ja, du bist auch zweimal über der Acht, sodass du dann diesen Passierschlag... Doch, du kriegst einen Passierschlag. Das ich einen Passierschlag, das ist zwar ist, nicht ja. viel, aber eins. Äh, <lacht> Ganz egal, also ich, ich springe hier auch hin, die kannst du nochmal umpositionieren. Oh. Hm. ja, Unlock. Da macht äh, den warte Schaden. Mal. Warte, warte, warte, der steht da und der steht da. Der andere kann nicht mit der 1, ich bestätige das einfach mal gerade. Das nicht beschädigt, oh. weil der plus 8. Ähm, dann macht der 1W6 plus 3. Sind 9. Ich. Mhm. ich würde dir meinen Schicksalspunkt geben wollen, äh, wenn du mir zugestehst, dass ich eben in der kurzen Pause meinen Heiltrank getrunken habe. Denn das habe ich total vergessen. Ich bin auf 12 LEP. Mhm. Für, für den Schicksalspunkt? Richtig. Ja, für den Schicksalspunkt darfst du das. Ich hätte mal kurz eine kurze Zwischenfrage. Sind schon 21 Kampfrunden vergangen oder? Nee. Zeitlich ja. Gut, so, warte klar. mal fünf Minuten, Gegen, fünf Minuten wegen die Okay, dann ist der Axel weg, insofern bin ich bei der 21 wie sich. Dann steigst du wieder nach abwärts. Äh, dann bekommt ähm, ist trotzdem 9 TP. Ja, ich würde meine Trefferzone. Krass. Das ist der Arm. Und ich denke sind bei direkt erhobenen auch äh, krankheits fällig also Konstitutionswurf ähm, Ja, mach mal also du siehst auf alle Fälle, dass ein schwarzer Fingernagel jetzt gerade abgebrochen ist und in deiner Haut steckt vor allem nach dir krallen vor allem ist ja so ein dreckiges Brackwasser gefallen, also bei dem sind auf alle Fälle Krankheiten dran Okay Leider ist uh 9, 10. Das äußert sich aber noch nicht direkt. Ne? Ja, ich glaube, das wird später erst relevant. Und, und das wir schauen und wir uns dann später das an. später. Ja, äh, dann... ich vermisse meine Konstellation durch den Gurgelum, muss ich sagen. Ja, dann hättest du es natürlich geschafft. So, ich muss gerade mal schauen. Das war deine Aktion, du willst vorziehen. Richtig. Ich bin hierher gesprintet. gesprintet und jetzt kann dann ich noch fertig. Ja, dann bin ich fertig. Ich kann auch gar nicht. Ich kann, hab nur noch freie Aktion, also ich kann vielleicht frei ausweichen, aber lieber treffen sie mich als den da. Dann mache ich, äh, ja gut, und dann denkst du das, das ist okay, dann mache ich eine Aktion Position und dann kann ich auch zweimal nach dir krallen. Ähm, einmal. Ne, eine Aktion Position und. Ja, dann können sie noch einmal angreifen. Oder? Ja, genau. Ja, aber ich sehe da einmal Ach so, Plus vier. sorry, sorry so, eher, dann ja, habe ich das verstanden. Du hast noch einmal, einmal trifft. Ja, haben die, die einen An ein Angriffswert von 18? Von 15. die 14 ja, er ist schwer, das bewegt. Aktion, Position und dann, um ähm, genau, bekommen die nur plus 4 auf ihren Angriff. Ja, die auch. Also, ja. Ich weiß nicht, warum das nicht bisschen. zählen würde. Weil sind. Fast. na gut. Aber sie krallen zumindest nach dir und bleibt in der Rüstung stecken. Dann bewegen sich die anderen beiden durch das Fenster hindurch und auf Zugang in den Rücken. Aber ich kann vorziehen. Ich glaube, Zulami kann ich da auch vorziehen. Warte, warte, warte. Also, das ist ähm, die 8 Aktienposition und ich kann noch einmal in den Rücken angreifen. Wo ist der? Das sind also, diese... der liegt quasi zwei direkt vor mir, oder? Ja, wie? die sind hier gerade gestorben. Der, der eine, dem fehlt auch noch seine Augenhöhle. Äh, der kann ich wohl trotzdem wahrnehmen und sehen. Ähm, und die sind in deinem Rücken. Warum ich guck doch Rafim an? Ja, ja, Rafim steht da. Dann sind sie auf meiner Seite, ja, nicht in meinem dann, Rücken. Ja, dann sind sie hinter der Seite, gut. So, äh, Abel mir wurde zuvorziehen. Ich würde mich dann für, für links vor äh, Sunamin stellen, und, dass sie bloß einen so tot gegen sich hat und, und den, den angreifen. Und dann, äh, Angriff. Pro ja. Schlag plus 5. Denk dran, du kriegst die 4er erschweren, deswegen Bewegung. Also dann hast du jetzt einen neuen Erschwernis. Ich weiß nicht, ob du das machen willst. Achso, okay. Äh, dann normalen Angriff nur. Mhm viel. Ist ja geschafft. Oh, das hätte sogar auch gereicht. Tja. <lacht> Dann macht den Schaden, sie parieren nicht, sie hauen nur drauf. wenn ja, nee, mal weiter. Ja, 12. Alles gut. gut. reicht äh, nicht. 12 TP sind notiert. Zu damit dürfte vorziehen. Es abel mir durch, einmal bewegen, einmal angreifen, oder? Ja. ja. Und beide stehen noch, aber du hast einen verwundert? Genau, den, der vor mir steht. Der hat wieder neue Lebenspunkte. Okay, ich greife einmal an und zwar mit einem Fünfer-Wuchtschlag. Das ist eine plus 6, weil ich jetzt entrückt bin. Aha. Ja, trifft. Ja, aber Schaden. Parieren nicht. Parieren nicht. Äh. Du machst dreier Schaden, ne? 13, äh, ja. 13. Gut. Ist jetzt nicht, so, nicht so berauschend und sie wollen immer noch beide mich angreifen? Äh, bop, bop, bop. Ja, warum nicht? Nächste, nächste Runde greifen sie nur Abel mir an, aber diese Runde greifen sie beide dich an. Ja, okay, dann pariere ich diese Runde. Gut. Diamantis ist auch schon fertig, dann bekommst du jetzt äh, nur noch zwei Angriffe auf die 15. Aber auch sie haben sich bewegt und damit ist das auch mit der 14 nicht getroffen und die Krallenhände äh, ja, krallen an dir vorbei. Du tauchst unter durch. Nächste Kampfrot Stopp! Ich kann fröhlich umwandeln. Das heißt, dann kann ich jetzt noch meine zwei Angriffe hinterher schmeißen. Ja, stimmt. Gut, dann äh, gleiches Spiel noch mal Das reicht nicht. Und dann baue ich die Erschwernis mit dem letzten Schlag wieder ab. Das ist dann die Hälfte, oder? Plus 3. Glaube ich, voll, ja. oder? Nicht nur ein Viertel oder bei sowas bei Mach, dir? Machen wir mal einen Angriff. Nee, bei, bei ihr ist das halbiert. Genau, das kommt aus dem Klingentänzer, denke ich. So ist es. Ja, äh, ist wieder abgebaut und getroffen und dann äh, Schaden. Schaden auf dein mit der 13. 13, kein Buchtschlag drin. 13, 13 sind 26. Gut nächste kampfrunde meine leichen sind dran äh, ich fange einfach mal oben an bei diamantes diamantes nach dir wird viermal gekrallt. also die wollen offensiv umwandeln machen sie so, ja klar die haben keinen wow. keinen äh, kein sinn mehr ihr leben zu erhalten Okay, großartig. Dann äh, mache ich das auch und ich ziehe vor. Ich greife beide, äh, zweimal, äh, ein, beide einmal an. Ich habe noch keine Waffe in der Hand, deswegen trete ich zu. Ich mache zweimal Fußfähiger. die Doppel 20. Ja, und äh, gebe eine äh, zusätzliche 5er Erschwernis zur Gewandtheit beim ersten. Ah, ne, beim ersten 6er Erschwernis zur Gewandtheit. Und äh, beim zweiten dann eine Vierer. Fußfeger? Fußfeger, genau. Da dürfen sie jetzt eine ah. KK-Probe? Äh, die dürfen Gewandheitsprobe. eine Gewandheitsprobe machen. Einer darf eine Gewandheitsprobe machen. Der zweite ist Misslungen. Zwölf. Äh, äh, Untote. boah. Ja, vor allem Gewandtheit plus 6, Der wird keine Gewandtheit von 18 haben. Das heißt, der liegt jetzt erstmal. Zustand, und? Noch, noch mehr Zustände geht nicht. <lacht> Liegen, zwei Wunden tot, kriechend. Du hast verstandert und schlafen vergessen, die gingen noch. Ja, äh, dann liegt er am Boden und den anderen hast du nicht. Den anderen habe ich nicht, Der darf seine beiden äh, Angriffe fröhlich durchmachen. Gut, äh, macht er zwei Angriffe. 13 getroffen und 8 umgewandelt auch das sind sagenhafte 7 tp und 4 tp immerhin kriege ich einen helden tot und ich, wo gut? stirbt hier ein held ich habe auch ein paar asse im ärmel ich habe einen sugar -Lady. gut das ist auch ein helden auf raten also, no, ich gehe mal davon Moment. aus, dass ihr die drei hier äh, vor mir macht und dann vorzieht oder sowas. Beziehungsweise ja. ich glaube nicht, dass wir es jetzt auch weiter auswürfen müssen. Äh, das kriegt ihr im Prinzip hin. Gerade wenn dann Mira noch kommt. Ja, also wir mähen die nieder und äh, Zolamin... Ja, und zudem meint so schnaufend. Danke, Abelmir. Äh, ich war noch ganz... Äh, ich habe sie gar nicht gesehen. Wir müssen uns um die anderen noch kümmern, die anderen Aktierer vorne. Wo ja. ist der verdammte Elf? Der spielt die Harfe, oder? Noch <lacht> nicht. Ja, das merkt Sulamin auch gerade. <lacht> wir sollten nach ihm sehen. Und äh, ich glaube, sie muss sich mal kurz orientieren. <lacht> ja, ja, so wir gut, mal. Diamantes. Ja, ja, alles in Ordnung. Scheiße, einer dieser Mistviecher hat mich erwischt, aber wird schon. Ja, jetzt diese Hälfte, den du suchst. Was mein ist denn los? Warum spielst du nicht? Mendarion. Meister, klär mich über die Situation. Warum spiele ich nicht? Äh, hast du deine Unitatio-Probe gewurfelt? Äh, nein, ich wusste nicht, dass es requiert wäre. Sorry, das kommt leider mir vorbeigegangen. Ich hatte auch noch nicht irgendwie gehört, dass du dich hinsetzt und spielst. Äh, das, das wiederum hat er hatten, wir, hatten ja. wir gesagt. Wir haben ja noch über, aber sicher, du kannst ein Unitatio kriegen. Also, du hast ihm äh, auch gesagt, dass du nichts machst und Diamantas muss ich verteidigen. Das stimmt. Ich hatte nur die Unitatio-Probe nicht gesehen. Und äh, die haben wir noch nicht. Ähm, ich kann mir Zeit lassen, oder? Aber mir wie lange dauert ein Unitatio? Äh, Dann nee, kann ich mir keine Slovenia. Zeit lassen. Ich glaube, Ja, den, Ich glaube, ja. Der Elf geht da einfach ganz anders ran als. Also. Äh, Vorsitzen und einen äh, Spruch zu wirken, der muss sich erstmal mit dem Instrument vertraut machen. Deswegen dauert das ein bisschen. Ja, das ist in der Tat richtig. Du hast drei, 30 drei. Aktionen dauert die Aktion. Also, die das ist sowieso so lange, wie die draußen gesessen haben. Der Ventil hat ja auch 80 Aktionen zugange, also kann man die Zaunzeit lassen. Das geht. und Der Sturm, 5 Minuten, also passt schon. Oh, das klappt. Oh, oh, oh, oh, oh. Aber es geht. Aber ist es auch minus 4? Ähm, um, Oh, uh, du hast recht, wäre nur minus 3. Zum Glück, Glück immer noch. noch. Noch, ja. Kannst du stimmt, dass die einsetzt, wie 20, oder? Um, ja, was reicht ja. Ach so, okay. Ja, so könnt ihr euch gruppieren um den elfen herum. Ähm, kreist ihn ein, damit er nicht weiter angegriffen wird von weiteren Untoten oder von anderen Schadensdingen, äh, die darauf hinzukommen mögen. Und äh, so könnt ihr sehen, wie eure Gewänder weiter beginnen zu flattern, der Wind nimmt weiter zu, die Blitze schlagen weiter auf das Zentrum des Strudels ein und dann gibt es einen letzten Riss und die Kröte ist frei. Ihr könnt sehen, wie sie sich gemächlich und behäbig mit weiterem Zittern des Bodens von dem Vulkankrater erhebt und mit einem einzigen Sprung in der tiefblauen See versinkt. Ah, nicht bin ich irgendwas damit zu sagen, habe. Was möchtest du tun? Weil dein Mann schuldet mir Dienste. steht als winzig kleine Figur. Ich glaube, wenn man, man Juno weit draußen auf dem Meer betrachtet. Und er ruft zwar trotzdem in den Sturm hinaus, aber es ist mehr die blanke Kraft des Willens, die den Befehl ans Ziel bringt. Sie, Sie, Sie, Zehngehanter! In dieser Sphäre bin ich dein Herr und Meister! Sie und gehorche. Dann schwenkt er den Stab einmal auf die Kröte. Jetzt vermute ich gerade irgendwie springen oder ins Meer nicht. Halt. Sie erkenne und vernichte deinen Feind. Und, und wir beherrschen ihn. Ich könnte jetzt all die Boni aufrechnen, aber ich spaß mir. Beherrscht Hoch, den zehn Meister der Tiefe. Für den Herzlich Moment. Herzlichen Glückwunsch. Für den Moment. Währenddessen du äh, an der Klippe stehst, äh, deine schwarze Kleidung flattert im Wind. Du musst noch so ein bisschen äh, deinen dein Hut festhalten, damit er dir nicht vom Kopf weht. Äh, kannst du hören, wie die Seeadler, die Stern von Beilung und auch die Sulman ihre Geschütze entladen, feuern und feuern und feuern. Und, feuern. und auch die anderen Schiffe, die abgedreht sind, sich den Tentakeln äh, von den Oktopoden abgewendet haben vor Yonaho fliehen, wenn man das denn sagen kann. Versuchen das Gegenfeuer zu öffnen. Ihr könnt erkennen, wie zahlreiche große Fledermäuse oder Chimären von der Plagenbringer aufsteigen. Eigene Geschützfeuer, was jetzt eröffnet wird auf die dahin eilenden Schiffe der Bornländer, der Beilunker, der ja die, die Reste, restlichen verbliebenen Teile, die sie wohl irgendwie zusammengesammelt haben, die Goldmorgentarantel tarantel taucht unter und flieht unter die Fluten, so wie sie es immer tut, feige wie sie ist und äh, weitere Blitze, die einschlagen, während äh, zwei, drei, vier Tentakel die Schiffe zerquetscht haben oder wie Spielzeuge herumgewirbelt haben, äh, wohl jetzt abdrehen und es dann unter Wasser ein mächtiges Geblubber gibt, Blasen, die aufsteigen, Weitere Wellen, die zusätzlich zu dem Meer jetzt gegen die Klappen brannten und ähm, hoch und höher werden. Und währenddessen erklingt die Melodie des Elfen, die Harfe, wie sie spielt. Das Netz ist bereits zerrissen, die Kröte ist frei, wohl im offenen Kampf gegen den anderen Zehn gehörten. Wer sich als Stärke erweist, wird die Zeit zeigen. Oder die Geschichten der Baden. Aber... Zu eurem Erstaunen schließt sich nicht ein weiteres Netz um, wo kraugt die unsterbliche Leichmutter, sondern ihr seht, wie ein weiteres Unheiligtum versiegt und der Strudel von Charybdoroth kleiner und kleiner und kleiner wird, während die Melodie des Elfen lauter und lauter und lauter wird und der Strudel versiegt.